Yo Leute, was geht? Hier ist wieder euer empwi der Boss hier vom Boss Channel Number meine Freunde. Und heute wieder ein kleines ähm, live commentary ja. Ich habe ja eben schon eins hochgeladen, also was heißt eben, also vor, kein Plan, ein paar Stunden. Und da ja wieder dieser komische Audiofehler, also kein Plan, woran das liegt. Ich glaube irgendwie an der Elgato oder so, weil ich meine die Live-Kommentaries immer mit der Elgato. Und ja, ich habe das so hochgeladen, bin dann gleich auf die Street gegangen, wollte ein bisschen ballen. Und ja, dann habe ich schon, hat hier Kollege, ja, müsst ihr euch mal bei Kollegen, Dark Müsst ihr euch quasi mal bedanken, meine Freunde, weil der meint, dass so, ihr Digga, dein Video spinnt wieder. Und dann bin ich natürlich erstmal direkt mit meinem Ben nach Hause gefahren, Digga, und mache den Video jetzt schon mal neu, damit ihr nochmal das Videoerlebnis für heute quasi ja habt halt, weil braucht ihr ja quasi. Ist ja quasi sowas wie euer, keine Ahnung, wie euer Kokain, so als Kokain-Junk, das ihr halt so unbedingt braucht, meine Freunde. So sind ja quasi meine Videos für manche von euch. Und dann baller ich das jetzt halt quasi nochmal raus, meine Freunde. Und erzähle ich halt die Story einfach nochmal, das ist ja NS für mich. Und zwar hieß das Video True, also True Stories von gestern, meine Freunde. Und zwar gestern, ist immer noch gestern, ja auch aus dieser Zeitperspektive. Und gestern wissen ja, ich denke mal alle von euch, war ja hier dieses Fußballspiel, ja, Weltmeisterschaft. Spanien gegen Niederlande, meine Freunde. Und haben sich natürlich auch, ja, viele von euch wahrscheinlich gegönnt. Und war ja auch an sich ein krasses Match, muss man ja mal so sagen. Aber, meine Freunde, ja, aber darum geht es jetzt gar nicht so groß um das match zwar schon so indirekt aber nicht so big um das eher match sondern mehr so zwischendrin außen rum ja und zwar war also erst der ganze tag ich erzähle den tag von euch jetzt erstmal gestern so von anfang an meine freunde und zwar okay die orbit habe ich jetzt ein bisschen schlecht eingesetzt meine freunde habe ich gerade nicht so aufgepasst aber egal auf jeden fall war ich gestern halt bei kollegen Freezy und das spiel so ein bisschen angeguckt dies das nothing special und dann genau zu dem zeitpunkt wo holland ich glaube es 21 geschossen hat er hat auf einmal so mein Handy geringt, dachte ich so, ja okay, welche welches Slut äh, hier ruft jetzt schon wieder an, weil bin ich ja an sich gewohnt und dann hat er dann geguckt und dann war es halt nicht irgendeine Slut, sondern hier Sylvie van der dann meinte die so, ja, Boss, also die hat mich auch mit Boss angesprochen, hast du vielleicht Bock hier mit mir das Fußballspiel zu gucken, weil die ist ja so Holländerin oder so und dann wolltet ihr auf jeden Fall das Spiel mit mir angucken, weil ich ja halt quasi so ein krasser Typ bin, meinte die. Und da habe ich mich natürlich nicht lumpen lassen und die Einladung direkt angenommen. Und bin dann erstmal quasi mit meinem Privatjet, also Freeze ist auch mit ähm, geflogen. Sind wir da quasi erstmal hingedüst, meine Freunde. Und habe die Slattern dann erstmal weggeguckt, Also nothing special für uns. Und dann warten wir da halt so. Und ihr wisst ja, die hat ja so einen Freund gehabt hier, in diesen anderen Thunder-Fahrt, diesen Menschen halt, diesen anderen Typen, der wo Fußball gespielt hat. Und der hat es dann halt so mitbekommen, irgendwie über Connections, keine Ahnung. Dass ich da dann halt bin, und dann meinte er so, er wollte mich halt boxen, ja. Dann wollte der mich halt boxen, und dann ist er also halt gekommen, und ich habe ihm halt so den High-Kick des Todes gegeben, meine Freunde. Der war halt direkt Knockout, ja. Also der konnte dann gar nichts mehr machen. Aber dann, meine Freunde, hat er noch irgendeinen so Freund, ja. Ich nenne ihn, ich nenne jetzt mal so einen fiktiven Namen, ich nenne einfach mal Pfister, ja. Der Pfister halt war das dann. Der ist an sich schon ein Lauch, das war an sich jetzt mehr ein Lauch, aber der wollte halt so Moves machen, ja. Ich dachte, der wäre so Jackie Chan oder so, also dachte er halt selber von sich. Und dann hat er also Moves gemacht, ich dachte, so was ist mit dem los? Er hat mich halt ein bisschen verwirrt, aber dann nach ein, zwei Bomben war der Typ dann auch weg. Und ja, dann habe ich halt mit der Silvi dann das Spiel noch zu Ende angeguckt, habe die dann am Ende natürlich nochmal mit Kollegen Freeze geballert, also während dem Spiel natürlich auch und danach dann noch mal extra, ja, so als Siegerehrung quasi. Und so ist der Tag dann halt quasi verlaufen, meine Freunde, ja. Und apropos quasi und Bitch Peace und sowas, wissen ja viele gar nicht, dass ich die Wörter alle erfunden habe, meine Freunde, ja. Also beruht ja alles quasi auf meinen Mist. Genauso wie, ähm, kennt ihr vielleicht dieses Sprichwort, wenn man sagt, ich habe den Faden verloren. Faden, wo bist du? Hier bin ich. Habe ja auch quasi ich erfunden, meine Freunde, ja. Und den Faden an sich auch, wenn man das so sagen kann, ja, an sich schon. Also jetzt nicht ich direkt, aber mein Großvater hat damals da quasi den Faden erfunden, ja, weil der war quasi, ähm... So war es, er hat also Faden hergestellt und war quasi so ein Stoffticker. Er hat also den Stoff getickt, die Fäden halt. Und deswegen bin ich jetzt quasi so ein bisschen wie mein ähm, Großvater, bin ja auch Stoffticker am Block Zwar jetzt nicht auf derselben, genau selben Basis, aber an sich kann man schon sagen, dass wir da beide dieselben ähm, Job-Ursprünge ähm, hatten. Und von da kommt es auch mal eine krasse Art wahrscheinlich, weil der war auch ein heftiger Typ, so als Stoffticker, so damals im. Damals halt. Ich weiß nicht, wann der gelebt hat, auf jeden Fall damals halt. Und deswegen, ja. Wollte ja nur mal sagen, dass ich die ganzen Sachen quasi auch erfunden habe, meine Freunde. Und auch in die Welt gesetzt habe, um groß gemacht habe. Damit ihr das auch mal so wisst, so ein bisschen Background, weil viele wissen das ja nicht. Und was auch viele nicht wissen, meine Freunde, welches Wort auch vom Boss kommt. Ja, was, welches Wort, was auch im Duden steht, ja. Was sogar im Duden steht, was ich quasi erfunden habe, ist der brust ja. Und zwar gibt es dazu also auch eine kleine Story. Ich weiß ja, ob ich die noch erzählen kann. Doch, doch, die passt hier noch rein. Und zwar war das damals so, ich, viele wissen, ich habe den größten Brustrückenumfang in Deutschland. Ich glaube auch EU, aber ich glaube Deutschland auf jeden Fall. Und da ist damals so der Duden, ja ihr wisst ja, das ist ja so ein Mensch, der heißt ja James Duden. Der schreibt halt den Duden. Hat mich also gesehen auf der Street und meinte so, boah Digga, was hast du da für einen krassen Brustmuskel? Meinte er so zu mir. Da meinte ich so, nee, nee Digga, das ist nicht der Brustmuskel, das ist der Brustrückenumfang da meinte der so, okay, das, das Wort ist ja schon relativ krass, so, das übernehme ich mal so in meinen Duden, ja, das war damals so sein Taschenbuch. Und wo er dann gestorben ist, hat dann dann gemerkt, dass es so krasse Wörter sind, deswegen haben die es halt als deutschen Duden also benutzt. Und so ist es dann halt quasi gelaufen und so habe ich auch das Wort brust Rückenumfang quasi erfunden, meine Freunde. Und wollte ich euch mal erzählen, wie das alles so gekommen ist, vom Stoffticker zum Worterfinder, ja, krasse Laufbahn eigentlich. Und ich hoffe mal, dass dieses Video jetzt nicht hier diese komische Soundspur-Bug hat. Keine Ahnung, wo das kommt. Wenn es irgendwelche Leute wissen, die auch einen Elgato haben, so keine Ahnung, irgendwelche YouTuber, die mich auch gucken. Zum Beispiel PewDiePie oder wie auch alle ihr heißt, die das Video jetzt gucken. Schreibt es mal in die Kommentare, würde mich auf jeden Fall ähm, interessieren. Oder auch Kollegen oder so. Weil ich weiß ja, dass ihr alles Abonnenten von mir seid, ihr kleinen Strolche. Dann schreibt es auf jeden Fall mal in die Kommentare, würde mich auf jeden Fall freuen, weil. Ich will ja hier meinen Abonnenten quasi das Beste vom Besten liefern, wie so ein T-Bone-Stake, meine Freunde aus Argentinien. Und ja, Gameplay ist jetzt auch hier zu Ende. 36 zu 13 ist jetzt nicht allzu krass, aber kann man auf jeden Fall lassen. Und euer emp der Boss ist auch noch muss.